Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam oder Rettungsteam DX-Studium. Hallo Knuddelhof, Ja, ich kann bei dir was kaufen. Guck mal, ich bin so cool. Äh, wir brauchen nicht mehr viel, dann haben wir es. Ah, okay, wir haben 2, 4, 6, 10 Stück. Also noch 90.000. Okay. Noch 81.000 brauche ich. <lacht> ich brauche noch viel. Fuck. Ich habe jetzt mein Inventar noch nicht verkauft, dass also ich auf der Bank habe, weil ich noch eine Folge aufnehmen wollte. Ich habe auch meine Liste noch nicht fertig gemacht. Meine Liste würde einfach nur dann drin stehen, äh, ich habe ein Dooflor, das ich dann zu einem Dooflor entwickeln kann. Das heißt, ich brauche drei bla bla. Steht dann alles drin. Ist relativ simpel, aber ich habe dann die Übersicht, was ich brauche und was nicht. Ist dann wichtig, wenn wir nachher in Dungeons gehen. Habe ich C? Ich habe nur C, das ist okay. Oh, da gibt es was Besonderes. Ein Quapsen. Uh, uh, oh, oh. Nehmen wir. Äh, dich braucht keine. Hau ab. Ich mach, glaube ich, mal kurz die ganze Donnerhallhülle weg. So. Dann kann ich die D-Mission noch mitnehmen. Tada. So, das ist unser Retterteam. Wir gehen jetzt zu. Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Ich bin froh, mich euch angeschlossen zu haben. Lasst mich, an euch, äh, lasst mich euch erneut meinen Dank aussprechen. Ihr habt die Welt gerettet. Habt dafür aus tiefstem Herzen Dank. Ach, übrigens. Erinnert an euch damals auf der Flucht? Euer Versprechen an Arktos? Ihr habt versprochen, zu verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ihr habt den Einschlag des Meteoriten verhindert. Vielleicht solltet ihr Arctos nun erneut einen Besuch abstatten. Aber nicht nur ihm, auch Lavados und Zapdos. Ja. schatte den drei legendären Vogelpokémon einen Besuch ab. Wir gehen zu Zapdos! Zapdos ist der einfachste, das ist der erste, ihr wisst. Kaskadenteich haben wir jetzt. Verlassene Insel haben wir jetzt. Wüstenregion ist neu. Südhöhle ist neu. Drachenhöhe ist neu. Nachtdichtruine gibt's neu. Und alles sind schwere? Gibt's einen Dungeon, bei dem steht Pokémon Treten nicht bei? Ne, bei allen steht Treten bei. Voll geil. Uh, versus... Ich weiß nicht, was das Verse bedeutet da. Ehrlich gesagt. Ich guck das mal nach. Also, aber wir gehen jetzt zu... Donnerberg. Fünf Missionen haben wir da. Und... Wir geben dem richtig auf die Schnauze. Keine Chance hat er. So, wo muss ich denn überhaupt hin für Aufträge? 2, 4, 5, 7, 9. Ach was, ich muss vorsichtig sein. Hier, guck mal, brennt. Ja, komm mit. Ich hab dich schon, aber komm mit. <lacht> ja, geh weiter. Äh, die Frage ist jetzt, ob ich äh, Itemfarme mache oder nicht. Ich mach's nicht. Ich nehme nur die Items mit, die ich gerade habe. Mach kurz meine Mission. Und dann gehen wir zu Zaptus. Weil die drei sind noch einfach, die Legendaries. Doch komm, ich mach das kurz an. Äh, eben, das sind noch die drei einfacheren Legends, weil ich geh jetzt der Reihenfolge nach, wie ich sie in der Story begegnet habe, besiegt habe bis jetzt. Graptain, so cool. Da muss noch ein Level-Up haben. Ja, wirds habe ich helfen. Ich werde vieles nicht brauchen, was ich mitbekomme jetzt. Das weiß ich halt einfach auch. Perfekt. Äh, hier kann ich eigentlich jeden für sich machen. Dann geht es noch ein bisschen schneller. Ciao, ciao. Weil die werden ja eh mitgeportet, wenn ich dann zur Treppe gehe. Nice. Ah, ein Gegner hat ein Item genommen, ich habe das gesehen. voll wichtige Seite, hallo. Alles klar, Absol kommt rein und snackt sich einfach alles mal weg. Ja, okay. Der, der Kampf gegen Zapdos ist recht hart. Zapdos ist danach nicht so stark. Der hat eben jetzt 600 Leben oder so. Aber ich habe ein bisschen eine unfaire Taktik gegen Zapdos. Das weiß ich, was ich später kriege. Oh, mein. Moment. Oh, jetzt habe ich gerade ein richtiges Kratzen -Hals gehabt, mein Gott. Ich kriege später eine Fähigkeit, die sagt, dass die KP des Gegners auf die KP meines Niveaus gehalten werden. Außer also auf genau den Wert, den ich habe. Das wird gegen Bosse wie Legendaries halt richtig asozial sein und die werde ich mitnehmen. Ich verzichte auf eine Attacke von hier. Ich weiß nur noch nicht welche. <lacht> Das ist eben das Problem. Wirbler ist eben eigentlich auch gut. Ich muss mir das dann spontan überlegen. Aber ich will diese Attacke haben gegen Bosskämpfe vor allem. Weil im normalen Kampf, ja ich kann Pokémon auf 96 KP runterbringen, juckt einfach keinen. Aber im Bosskämpfen mache ich eine Attacke, der Gegner hat 96 KP meine Kollegen töten ihn einfach mal so. One-Hit. ist voll gut. Ich bin mir überlegen, ob ich dann auf Wirbler verzichte. Das äh, Absolut habe ich ja dabei in, in diesen Teams. Für genau diese Fälle. Ich werde nicht alle Pokémon mitnehmen gegen Legendaries jetzt. Hier weiß ich einfach, gegen Zapdos kann ich es machen direkt. Äh, Reptain wird dann zum Beispiel nicht mitkommen gegen. Gegen, äh. Arkt äh gegen. Beide nicht. Weder gegen Arctus noch gegen Fl äh, Lava das kommt damit. Ja, nee, das wäre voll dumm, den mitzunehmen, den mit beide. Ja, okay, hier ist was. Ja, das wäre mega dumm, den mitzunehmen, merke ich gerade. Ich wollte sagen, ich nehme nicht mit gegen Lavados, aber gegen Arktos. und so. Also, nee, warte mal, Eis gegen Pflanze ist ja genauso dumm. Yeah, Fukano! Ich habe zwar schon Fukano bekommen jetzt. Ich habe, glaube ich, noch keinen Arcani. Ich muss noch gucken, wo ich diese Entwicklungsdioden kriege, ob ich die in High-Level-Dungeons kriege, oder, oder ob ich die äh, bestimmte Missionen dafür machen muss, ob ich die kaufen kann, oder was Bedingungen sind dafür. Ich muss es noch nachlesen. Ciao. Ja, wir bleiben noch. Eine Mission haben wir noch und danach geht's dann zum Boss. Den habe ich komplett, das weiß ich. Der wäre aber cool gewesen jetzt gegen den Boss tatsächlich. Weil mit Donner kann man dann doch ein bisschen. Der läuft sogar durch die Wand, um den Gegner zu... ich liebe diese Fähigkeit, ganz ehrlich. Die ist genial. Ich weiß, er hätte auch eine Harmoniefähigkeit... Also ähnliche Harmonie haben können. Habe ich einen Top-Ether dabei? Oder nur Top-Tränke? Äh, Top-Genesung. Ah, Elixiere. Ich habe Top-Ether, yeah. Ja. Ich weiß, ich nehme immer Top elixierer mit, aber bei Ether bin ich mir nie sicher. Ist man so ein Lustding, wie ich gerade Platz habe im Inventar. Nein, wir gehen nicht raus. Noch ein Boss zum Jagen. Ach, den habe ich noch nicht. Gedacht. Ich dachte, ich habe Skogler schon lange. Ups. Ja, mein Fehler. Nein, wir verlassen den Dungeon nicht. Ah, Spiel. Ja, das wollte ich nicht, aber okay. Ach ja, der pennt, bis ich daneben stehe. Dann nicht mehr. Halter Boga. Ich weiß, ich habe schon drei. Ich nehme dich trotzdem mit wegen Geld. Ach shit, das wäre jetzt cool gewesen, Electric. Ja, wir können nicht alles auf einmal haben. Ich habe noch genug Zeit, um alles durchzufarmen danach. So, und jetzt kriegen Attacken doppelt so schnell ein Level. Ja, tötet den richtig. Ist einfach nur so ein Matschhaufen noch, das Vieh. Ja, nee, das, das holen wir jetzt, das Item. Ist mir egal. Na. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Zapdos hier dann relativ schwach machen. Doch, tatsächlich noch. Äh, ich glaube, wir kriegen alle auf Level 50, wenn ich richtig bin. Dann geht er halt wieder, mein Gott. Okay, jetzt haben wir ein volles Team. Jetzt darf nichts mehr. Doch, warte mal, ich habe ja doppelte dabei. Also, wenn was Gescheites kommt, dann darf jemand mit. Ansonsten war Pech. Ja, äh, eben, äh, da wird dann auf Level 50 sein, der Boss, meinte ich. Oder zumindest dann, wenn er sich uns angeschlossen hat. Dann hat er aber nicht mehr irgendwie 1000 KP, sondern auch so 100. 150. Zeit für Rache. Ihr seid also zurück, was? Ich sehe, ihr habt es in unserer letzten Begegnung fleißig trainiert. Doch wird es reichen, um mich zu besiegen? Zeigt mir, was ihr könnt. Tja, mach ich doch gerne. So, und jetzt einfach Steine... Noch mehr Stein. ah, jetzt muss ich natürlich zuerst mal alles andere angreifen. Who cares about RP? Also Erzwinger ist schon geil, aber bringt jetzt einfach gar nichts. Ich weiß gar nicht, wieso Absolut überhaupt Bescheid weiß von Zapdos. Oh, scheiße. Weil ich glaube nicht, also vielleicht wenn die so rumlaufen, dass sie dann so Ja, weißt du, wir haben Zapdos besiegt. Boah, mega cool, unsere Abenteuer. Ja, Zapdos, ja, Tengulis war da voll im Stress und wir sind da rein mit Level 12 und haben ihn fertig gemacht. Ja. Genauso war das sicher. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil Absol war ja nicht dabei bei Zaptis. Der kam ja erst bei Arctos sogar. Lavados hat auch nicht miterlebt. Das haben sie sicher unterwegs und so, ja, weißt du, bevor wir bei Ar Arctus waren, ja, Lavados. Uh, Alter, der Berg da gebrannt. Richtig krass war das. Der Kampf Leben und Toten. Boah, ich war fast tot. Und dann habe ich ihm noch so, in letzter Chance, einen in die Fresse gehauen und habe gewonnen, deswegen. Ja, nee, Tauboga, nö. <lacht> Nein, sorry, Skorgler will ich wenigstens behalten. Tauboga habe ich genug. Wobei, Belebersamen kostet 200 und der gibt mir wahrscheinlich so 400. Theoretisch wäre das ein Windings gewesen, aber egal. Dann sind wir ehrlich, auch so... Oh, ich habe keine Abnahme. Auch Skorgler war nicht schwer zum Farmen eigentlich, aber... Ah, Noob. Weiß doch jeder, dass ich das kann. Ja, wir haben noch keinen Schaden. Ich bin halt auch am überlegen, ob Feuersturm wirklich Sinn macht auf ...Tragosso noch. Weil gegen Pflanze habe ich ja mit Reptin eigentlich Aeroas und ich würde den nicht mehr mitnehmen gegen Pflanze jetzt, außerhalb der Story. Eigentlich. Ich glaube ich nehme den den Feuersturm weg dann. Autsch. Wobei ich will ja auf ihm eigentlich die Fe eben die Attacke spielen, die den Gegner so richtig runterzieht. Und deswegen sollte ich den eigentlich schon immer mitnehmen am Bosskämpfe. Ne? Aber was für Pflanzen Legendaries gibt es denn überhaupt? Ich glaube keinen einzigen. Ne? Außer Celebi halt. Und Celebi ist ja... Ich glaube nicht, dass wir Celebi als Enemy kriegen. Ich weiß, es gibt Celebier, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach, come on! Stimmt, das ist. ja, ja klar. Ach, ups. Was macht Absol da draußen? Mein Gott, Absol. Äh. Ja. Das wäre vielleicht erst noch eine Idee gewesen. Die Frage ist jetzt, ob ich einen flea machen soll, sicherheitshalber. Weil wenn ich jetzt verkacke, dann verliere ich halt auch den Missionsprogress. Ja, ich hätte es machen sollen. Fuck off. Ich habe niemanden hier der spielt. Ja, ich wusste, ich hätte abbrechen sollen. Leck mich doch. Also alle Missionen umsonst. Toll. Weiß also, ich habe denen geholfen. Es gibt nicht nur eine Belohnung dafür von den Bitches. Ja, Reptan ist hier eine Gefahr leider. Ich dachte, Reptan hilft mir, aber... Und ich hätte auf meine API mehr... So, ich hätte meinen äh, top top älter scheiße nehmen sollen. Ja, toll. Ja, gibt es jetzt ein Cool. Ja, ich hätte mitnehmen sollen. Also, wir nehmen andere Pokémon mit. Und mehr Beleber. Ich dachte, wir brauchen weniger, ehrlich gesagt. Äh, Level. Ich sortiere jetzt mal nach Level. Ich muss gucken, was ich mitnehmen kann. Die nehme ich nicht mit. Habe ich echt keine guten Boden-Pokémon? Ah, Mann! Ich habe es das letzte Mal auch hingekriegt, so. Also wirklich. Wobei ich war ein bisschen höher. Ich konnte meine Viecher auf End entwickeln. Okay, ich habe da Meganie gespielt, aber trotzdem. Ich weiß, es ist machbar. Das ist nicht so schwer eigentlich. Ach, was willst du jetzt hier? Dieser Lombrero, ich kriege mich gar nicht mehr ein vor Lachen. Achso, oh ja, hallo, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich habe deine skurrile Geschichte über Lombrero gehört. Die müsst ihr euch anhören. Lombrero soll angeblich fast im Meer ertrunken sein. Dabei lebt er doch im Wasser. Wie peinlich ist das denn? Was sagst du? Oh, du meinst, was damals im Meer passiert ist? Ich bin nicht beinahe ertrunken. Wer erzählt in so einem Quatsch? Willst du wissen, was wirklich geschehen ist? Ja. Also vor einiger Zeit war ich auf dem Meer. Ich wollte das von einer Taucher ausprobieren. Ah ja, Taucher war es. Kennst du sicher. Ich hatte unter Wasser richtig viel Spaß. Leider habe ich dabei nicht gemerkt, dass ich aufs so offene Meer getreten wurde. Plötzlich, sorry, plötzlich zogen da diese bedrohlich, bedrohlichen Wolken auf. Und ehe ich mich versah, tobte um mich herum ein furchtbarer Sturm. Es geht noch weiter. Mitten im Meer erschien plötzlich ein Dungeon. Ich war so schockiert, dass ich halb über Kopf davon geschwommen bin. Wer hätte das gedacht? Ein Dungeon mit einem stürmischen Meer. Was? Ihr wollt mehr über diesen Dungeon wissen? Ich habe mich schnellstens davon gemacht. Also kann ich dir nicht viel sagen. Ich hab's. Vielleicht weiß Welser mehr. Warum fragt ihr nicht ihn? Ich habe jetzt normale Stimme bei Campo. Ach, das regt mich jetzt auf, dass ich gegen fucking Zapdos verloren habe. Das war ja nicht so schwer eigentlich. Ach, ich muss. Ich, ich lebe zuerst noch mehr. Ich mach ein paar Missionen auf Cam und dann gehen wir noch mal zu Zapdos danach. So. Ah, ihr möchtet also mehr über den Dungeon erfahren? Ja, ich habe davon gehört. An angeblich gibt es einen Ort weit von unserer Küste. Die See dort ist geprägt von starken Stürmen und gewaltigen Wellen. Dieses Gebiet trägt den treffenden Namen Sturmmeer. Dort findet man einen Dungeon, der bis zum Meeresgrund führt. Es heißt in diesem unvorstellbaren Tiefen, da gelangt keinerlei Licht hin. Die Finsternis verschluckt einen geradezu. Ihr seht so aus, als wolltet ihr unbedingt dorthin. Nun ja, dem Ruf des Abenteuers kann man sich nur schnell anziehen. Gebt gut auf euch Acht. Yeah. Ja, das Sturmmeer ist, glaube ich, Kyogris-Ort. Äh, Was ist los? Das Sturmmeer? Ah, die lassen uns doch das Sturmmeer erkunden. Ja, habe ich mir fast gedacht. So. Old Simsela. Äh? Zahllose Pokémon-Retterteams. Viele haben sich Ruhm erworben, doch wenn noch so größten und die fragst, da kommt noch eine in Frage. Lucario. Sein Erfolg als Anführer eines Retterteams bildet einen Stoff für Ich beruhre ihn sehr. Es ist mein Ziel, so gut wie es geht, in Lucarios Fußstapfen zu treten. Das ist mein Traum. Ja, und hier wieder Lucario ist Gen 4, aber das war damals schon so, dass Lucario erwähnt wurde. Und Fun Fact, das habe ich im Manga gesehen. Wenn man den dritten Gen Manga liest, Smaragd, also jetzt Pokémon die ersten Abenteuer, Band 30 rum, so rum, geht es um Smaragd. Und da drin gibt es den Trainer, der im Film Lucario besitzt. Ob das extra war oder nicht, ist dann... Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Wir machen jetzt Missionen noch. Eine Mission habe ich noch Zeit. Äh, ich weiß nicht, ob das extra wurde oder nicht, ehrlich gesagt. Äh, wir können Raptin noch machen, Moment. Äh, aber auf jeden Fall kommt er darin vor. Ja, hallo. Äh, ich würde gern ein S-Ticket machen, dass Raptin sich entwickeln kann. Ja, fand ich ganz cool, den zu sehen. Der Manga ist eh voll interessant. Ich bin jetzt bei Diamant-Perl-Storyline. Das ist Band 35 oder so. Und das sind immer noch die ersten Abenteuer und das geht so ab. Was da alles passiert, das ist nicht normal. So. Wahrscheinlich reicht das schon, dass ich ein Level up habe. Weil das S-Ticket ist so lächerlich hoch. Mehr EP, wenn er eine Pflanze hat, Ja, nee, das, äh, der Manga ist recht krass. Es sterben Pokémon. Klar, diese die berühmte Szene, die jeder kennt, wie Abok aufgeschlitzt wird. Dann gibt es noch dieses Zombie-Enton im, im Turm. Und das sind tatsächlich nicht die einzigen. Und dann gibt es noch Trainer, die sterben. Trainer, die eingefroren werden. Äh, solche, die sich mit Pokémon verschmelzen. Also Mewtwo verschmilzt ja mit. Äh, dem 7. Räderleiter in der ersten Gen. Das war ich trotzdem nur für ein Level voll Lame. Nee, warte mal, ich hatte die Attacke schon. Das heißt, ich war, ich war ein höheres Level auf jeden Fall. Weil ich hatte die Attacke, dass ich die KP vom Gegner an meine angleichen kann, hatte ich habe sie aber nicht gelernt, weil ich dumm war, weil ich dachte, ja, was ist das für ein Scheiß? Habe nein gesagt und fünf Sekunden später, wait, das ist mega gut. So, wir nutzen die Zeit noch ein bisschen, um mal durchzuentwickeln, was ich habe. Ja. Ja. Hier kann ich zum Glück B halten. Jetzt haben wir ein geiles Gewalt. Oh, guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? So, ein Hornju kann sich weiterentwickeln, das weiß ich. Dann ist das schon erledigt. Ja. Ja. Ich glaube, ein B-Board, das ich bekommen habe, ist einfach das niedrigste Level. Äh, ja, ich werde auf jeden Fall auf die Mission werde ich dann nicht nur meine drei mitnehmen, die ich habe, sondern ich werde andere Pokémon mitnehmen, die vom Gebiet her passen, die ein bisschen leveln, dass ich halt in neuen Dungeons und Storylines äh, noch gute Teams habe, wobei... Storyline Dungeons würde ich eigentlich gerne mit Story Team beenden. Ich sehe halt einfach ein Problem, zum Beispiel jetzt gerade bei Kyogre im Sturmmeer. Mit Knogger. Da sehe ich halt ein Riesenproblem, darin den mitzunehmen. ...würde ich dann lieber noch ein anderes Pflanze-Pokémon mitnehmen zum Beispiel. Oder Elektro. Ja, so ein Voltenso oder so zum Beispiel. Das wäre schon recht cool. Also das sind die, die sich noch entwickeln können? Zwei Miraplan muss ich noch entwickeln. Ich nehme immer die hochleveligen. Weil dann... Ja. Okay, genau. Äh, weil dann habe ich die Chance, dass ich die Endentwicklungen wirklich brauchen kann im Kampf... Wie das Lachen? Das ist richtig eklig aus. Sorry. Äh, noch ein Mirabla. Und dann schreibe ich mir die Liste. Ich werde am Anfang eine alphabetische Liste machen mit Pokémon, die ich habe. Irgendwann, wenn wir dann so weit sind, dass ich fast alles habe, werde ich in eine Gegenliste schreiben, was ich noch brauche, dass wir die dann durchstreichen können jeweils. Also... Okay, jetzt wird es kompliziert, weil ich weiß nicht. Ich meinte, ich habe einen Magneten bekommen. Geradax weiß ich, dass ich habe. Wampel zu entwickeln wäre voll geil, das Level 7, 44. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe keine von den weiteren Entwicklungen von ihm. Und der braucht danach eine Geode, weil Alpolo ist ja an Tauschentwicklung und tauschen kann man nicht. Ich fahre mich dann wie Gengar zu Gengar. Ist Gengar schon das Gengar auf die Welt gekommen? Ja. Ah, Elikid braucht Level 30. Seht ihr sowas, würde ich dann entweder leveln kurz in den Dungeon oder über die Tickets machen. Deswegen wollte ich die Tickets nicht alle brauchen. Dass ich hier so Levelbedingungen wie 33 für Quickle noch machen kann. Schnapp gebraucht die Dioden. Kann er nur und tor werden. Ich meinte, Frostedie ist schon drin. Aber ja, wie auch immer. Äh, dann kann ich die noch ein bisschen leveln gehen, die ich habe halt. Ich mache das dann so. Den Rest lasse ich mal. Ach komm, Wampel ziehen wir noch durch. Wampel weiß ich, dass ich kann. Das ist ein Panikum geworden, ne? Das steht also fest da schon. Okay, das heißt, ich muss aber aufpassen bei Wumpel, wie ich das mache. Ja, das machen wir zu dem Pudox natürlich. Ich habe noch keinen Pudox. Aber da muss ich gucken, wie ich das mache dann. Ich würde jetzt die Folge danach beenden. Einfach mal so nebenbei. Ähm. Nein. Ciao. Okay, Gebaldros sieht geil aus, aber er läuft lustig. Die Laufanimation ist ein bisschen komisch. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, das heißt, ich würde dann hier ein Ticket nehmen. Sagen, ja, mein. Ah, hier haben wir jetzt die Liste. Die habe ich fertig. Das ist okay. Ah, die Biber hat auch Level 38. Sehr gut. Die habe ich. Das kann ich kriegen, das weiß ich. Mein Duflor braucht die Entwicklungssteine. Ich habe einen Giflor, ich brauche keinen Duflor. Geil. Äh, uh, irgendein Pokémon, das sich mit Level entwickelt. Hier, europe Dann schicke ich Jurop jetzt einfach ein paar Mal rein, bis ich das entwickeln kann. Das ist das einfach so. Elekid dasselbe, da brauche ich ja nicht viel. Ja, es gibt Magbrand, das heißt, wir sind auf Gen 4 von den Pokémon jetzt. Die haben abgedatet. Oder damals in Mystery Dungeon noch mitgenommen. Ich muss sagen, ich war in Mystery Dungeon nie so weit. Dass ich irgendwie gedacht habe, yo, ich mache jetzt ein Leben. Okay, Hunduster habe ich, Pfiffchen habe ich gemacht, das ist gut, den muss ich nicht mehr machen. Planus, werden. Planus ist ein Blattstein, den muss ich eh zuerst noch suchen. Okay, das heißt aber, ich habe ein du zu viel jetzt trotzdem. Alles klar. Also ich schreibe die Liste für auf nächstes Mal für mich, dass ich das habe. Äh, werde leveln, werde Story nicht machen. Keine Story, alles außer Story. retter -Team rang updaten. Gucken, dass ich da noch möglichst viel kriege. Ja, du bist jetzt 32er, dufluch. Ciao. Nice. Ja, also, dann bin ich die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich kann nicht genau sagen, wann das sein wird. Äh, zwischendurch werde ich noch was anderes hochladen. Zwischendrin kommt dann einfach Mystery Dungeon. Vielleicht auch nicht um vier. Normalerweise ist ja vier meine, äh, meine Upload-Zeit für solche Spiele. Aber ich kann nicht garantieren, dass jetzt Mystery Dungeon die Zeit hält. Vielleicht kriegt es eine andere Zeit, weil es unregelmäßig kommt. Ich guck mal. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.